Hallo ihr Lieben, Oliver Schirmer hier, heute mal mit einem ja, anderen ähm, Video, als du es vielleicht von mir gewohnt bist. Und zwar möchte ich heute ja hier weder ein Tutorial noch irgendwelchen Content liefern, sondern ich möchte ähm, ja lediglich in Anführungszeichen auf den Content verweisen. Und zwar hat sich ja im Laufe der Zeit ja super, haben sich super viele Tipps ja ähm, ja, quasi auf oder habe ich super viele Tipps auf meinen blog veröffentlicht und ähm, ja und es kommt halt immer wieder so die Frage, wie fange ich denn richtig an, wie baue ich mein Network Marketing-Geschäft ja am besten von Anfang an auf und ähm, ja und dann anstatt jetzt hier zu dem Thema einfach einen neuen Artikel zu erstellen, habe ich ja für dich mal die wichtigsten Tipps ähm, ja zusammengefasst und zwar in eine Art List Posting, so dass du ähm, ja einfach die Themen, die dich interessieren anklicken kannst und dann äh, zum jeweiligen Thema weitergeleitet wirst um dann eben tiefer in die Materie einzutauchen. Und zwar gebe ich dir eben in diesem Artikel äh, bzw. in dieser Aufstellung einfach Tipps mit auf den Weg, wie du dein Network Marketing Geschäft von Anfang an richtig aufbauen kannst und habe das in verschiedene Bereiche einfach kategoriert. Ähm, zum einen ähm, geht es äh, darum, ähm, ja, wie du zum Beispiel dein Network Marketing Geschäft von Anfang an richtig aufbaust, ja, was ist der Unterschied zwischen einem Schneeball oder einem Pyramidensystem, also es geht quasi um die Basisinformationen wenn du jetzt mit Network Marketing anfängst oder überlegst ja, im Network Marketing zu starten es geht darum, herauszufinden welches Unternehmen zu dir passt, ja, welche Produkte sich gut verkaufen lassen welche Branche lukrativ ist, ja, und und ähm, ja, warum eben halt manche scheitern und andere dementsprechend erfolgreich sind. Ähm, ich gehe auch auf die ähm, ja, Irrtümer im Network Marketing ein und ähm, ja gebe da im Prinzip quasi mein Statement dazu ab. Und dann haben wir die Tipps für die Praxis, ja. Also hier geht es dann darum, wie findest du äh, neue Partner, wie findest du neue Kunden, wie bildest du, ja, Teampartner richtig aus, wie betreibst du erfolgreich Empfehlungsmarketing und vieles mehr, ja, wie kannst du deine Events richtig promoten, etc., pp., also ähm, hier richtig, richtig ähm, satter Content ähm, für dich und ähm, der Vorteil ist halt einfach, du kannst, ähm, ja, das sehen wie so eine Art Buffet. Das heißt, du schaust dir den, den Post an und dann gehst du ein, klickst du einfach die Punkte an, die für dich aktuell gerade äh, interessant sind und wirst dann auf die Informationen weitergeleitet, wo du dich dann tiefer mit dem jeweiligen Thema befassen kannst. Und ich hoffe natürlich wie immer, ja, dass das Ganze für dich dann dementsprechend auch ähm, hilfreich ist. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das Ganze ja, ähm, ja mit deinem Netzwerk teilst ähm, und ja, einfach dazu beiträgst, dass ähm, ja, möglichst viele Menschen diese Informationen dann dementsprechend auch bekommen. Du weißt ja schließlich nie, ähm, ja, für wen die Informationen interessant sind. Wenn du mehr gratis Content haben willst, wenn du ähm, zum Beispiel mein gratis E-Book und Training, das perfekte Sponsorsystem haben möchtest, dann kannst du hier rechts oben einfach auf ähm, ja, diesen Link hier klicken. Und dann ähm, wirst du im Prinzip zu meinem Telegram-Kanal weitergeleitet, wo du ja ähm, Insights bekommst, wo du ähm, weitere Tipps bekommst, die ich jetzt hier nicht veröffentliche. Ähm, du bekommst dann Zugang zu, zu den Goodies, ja, also zu äh, all meinen gratis und eben alles, was so ja, rund ja, um mein Thema dementsprechend ähm, ja, ich äh, teilen möchte. Und ähm, wie gesagt, hoffe natürlich wie immer, dass das Ganze für dich interessant ist. Also heute mal ein etwas anderes Video, aber nichtsdestotrotz vollgepackt mit Content. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass es ja für dich ähm, oder dass es dir dementsprechend weiterhilft. In diesem Sinne alles, alles Gute, maximalen Erfolg und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.